Die 2.8. warst du, du hast gezogen, ich habe es gesehen. Hm? Die 2.8. warst du, du hast gezogen, ich habe es gesehen. Stopp. jetzt beim Nee, das und hier abschlagen. 12 12 11 11 Probe. Ich fliegen noch. Ja, Ich noch Da das ist. sie ja Ich habe noch kurz wir 12. 12. 11. 12. Danke. Setzen fünf Hast mhm. du gewackelt, ordentlich. Aber wie sau. Win, oh, ne? oh, du, was war Ich werde dann mal beweisen, dass deine Pistole ohne Emissage schießen kann. Ja, wenn du wenn <lacht> wie wir zum Beispiel ein <lacht> Zielwasser <M> getrunken hättest, hat es so getroffen. Das können wir nächste Woche machen. Nicht so, dass ich bin. Heute ist Wertung. <lacht> <lacht> <lacht> wir machen ja jetzt gleich Fahrrad. <lacht> Nach dem Schießen jetzt ist gleich die Baum gefahren, das gut. Das ist so gut. Ja. Ich freue mich für dich. Gut. Ich die Wunde Ich Ja. Sehr schön mit akku hält ja. wie lange? Eine Stunde? Ist der von euch? Von Sind wir wieder im Fernsehen? <lacht> <lacht> Ist der von Großnein? <lacht> der der Ami Ami, der das? Gefahren, Ach der Amerikaner, jetzt habe ich das kapiert erst. Erfolgreich und ja, Ich weiß noch gar nicht was ich Großnein diesmal. Na, okay. ich mal. Na doch. Äh, doch, sieht man sehr gut. Ja? Ja. Ich es nicht. Also ich habe das Schwarze umzingelt. Will, fehlen. Warum? Neun. Neun, neun, acht, a, a, sieben. Ja, weil sonst ist ein Stern. 2 <lacht> Zentimeter! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! Ich war in guter Gesellschaft heute. Ja! Jetzt weiß ich wo Nein, in ja, wo wir damals den zweiten Platz gemacht haben. Ja. Wir waren einfach besser. Wir hatten nur die Ausrüstung, die hat auch Gesend bezahlt. 4, 11! 12! Oh! Ich muss ja den schwarzen Popel ja abmachen in meiner Felle. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist jetzt wirklich ein Ding. Der ist noch gar nicht. Das ist, das ist auf, noch nicht. der im Pflanzbuch. Wahnsinn <lacht> <lacht> <lacht> Die sind noch leer, die hey? noch <lacht> <lacht> Na, was ist denn das? Können wir noch Vorne hinlegen, wer trifft, ganz bald. <lacht> Der ist gut. viel, Minus Major. Da ist gut. Wir müssen jetzt die feierliche Übergabe dokumentieren. meinst du die von der Reihe? was sag mal Leber. Okay. Sind die innen drinnen noch gummiert? Die halten wir so, mal produzieren. Das dank. Direkt, ne? Eine richtige verdammte auch die sterile Tonne hier auf dem Gummi extra noch gekennzeichnet. Wir werden dich in unsere Ordnung gesehen. Vielen Dank.